Ja, Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben und zu uns gekommen sind. Gerne. Ähm, welche Ziele verfolgen Sie in den nächsten, in der nahen Zukunft in der Behindertenpolitik? Ja, Das Wichtigste für mich ist, dass egal ob ein Mensch eine Behinderung hat oder nicht, dass man Gleichbehandlung schafft, dass alle dieselben Möglichkeiten haben, alle dieselben Chancen haben und dazu braucht es nur ganz, ganz viel Aufholbedarf in Österreich. Was wir heute diskutiert haben, die persönliche Assistenz auf der einen Seite, natürlich auch Unterstützung, überhaupt einen Beruf zu finden, wann dies die Person auch will und auch kann, das sind lauter Ziele, die unbedingt angegangen werden müssen. Und welchen Stellenwert schätzen Sie hat persönliche Assistenz für Menschen mit Behinderungen? ein sehr, einen, sehr einen großen, also besonders was ich heute aus dem Gespräch mitnehmen habe dürfen und aus vielen Beispielen, die man in seinem Leben mitbringt, es ist einfach die Selbstbestimmung, die in seinem Leben erhalten bleiben kann und persönliche Assistenz ermöglicht genau das und darum ist es auch ein Menschenrecht und das muss auch durch die Politik gewährleistet werden. Dankeschön. Gerne.